Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Im heutigen Video geht es um die vier Faktoren ja, für mehr Erfolg im Network Marketing. Und inspiriert, diesen Artikel zu schreiben, hat ich ein Gespräch mit einem Bekannten von mir, den ich zufällig vor ein paar Tagen äh, getroffen habe. Die Person ist ebenfalls im Vertrieb tätig und ja, wenn halt so zwei Vertriebler so aufeinandertreffen, dann kommt halt auch immer die Frage, wie es in so einem Business läuft und man tauscht sich halt eben dementsprechend aus. Und wir haben, wir hatten beide zufällig ein bisschen Zeit und haben halt so ähm, ein paar ja Worte miteinander gewechselt und eben aus diesem Gesprächsaus aus diesen eindrücken heraus entstand dann quasi der der Blogartikel ich weiß dass ich über das Thema ähm, an, an anderen Stellen im Blog schon äh, das geschrieben habe aber ich glaube man kann da gar nicht ja oft genug ähm, drüber schreiben und ähm, ja wir haben uns dann halt eben zu so unterhalten und er hat mir halt eben äh, erzählt äh, ja, welche Schwierigkeiten äh, er bei der Kundengewinnung hat, dass es ja eh immer schwieriger wird, neue Kunden zu gewinnen, ja, und über so das Verhalten so, so mancher äh, Kunden halt. Und ähm, ja, ich denke mir, äh, ja, dass viele, die im Network Marketing tätig sind, dass die jetzt diese das, was er mir jetzt erzählt hat, dass die sich äh, sofort damit identifizieren können, äh, die diese Situation schon ein oder mehrmals erlebt haben. Und ich komme es auf jeden Fall ganz gut weil äh, bei mir war, ich wusste sofort, was er meint, weil bei mir war das früher auch so. Und ähm, er hat mir halt eben erzählt, dass wenn er jetzt mit dem, mit dem Kunden spricht oder wenn er jetzt eine neue Akquisition äh, macht, wenn er mit einem neuen Interessenten äh, sich unterhält, eine Präsentation macht, was auch immer, und die Person sagt, sie ruft zurück, dann kann er eigentlich schon darauf wetten, ja, dass diese Person eben nicht zurückruft. Und ich denke, ja, dass. Ähm, ja, der ein oder andere ähm, der dieses Video jetzt schaut ähm, sich da ebenfalls wieder sieht und ähm, ja es ist meiner Meinung nach ähm, gibt es da so zwei, zwei Hauptgründe warum das so ist und weil ich weiß dass äh, heute halt einfach ja das Internet an sich ja das Internet ähm, ermöglicht ja heutzutage ähm, alles sehr transparent zu machen ja ähm, du kannst sofort und jederzeit ja, ähm, ja eigentlich fast alle Informationen beziehen, die du brauchst, du kannst die sofort abrufen, und das führt halt bei den Menschen so zu einem, zu einem, zu einem Problem, dass so eine, eine Art Informationsüberfügung halt einfach stattfindet. Ja, Wenn du zum Beispiel mit einem Gesprächspartner am Tisch sitzt und, und zeigst ihm dein, dein Unternehmen, dein Business, äh, ja, dein, dein, dein Marketingplan oder was auch immer, dann kannst du eigentlich ja, darauf betten, dass spätestens, wenn die Person zu Hause ist, ja, eben nach deiner Firma googelt, dann findet sie halt dort massenweise Informationen, egal ob die jetzt positiv oder negativ sind. Und ja, und dann war es das einfach das Erste, weil die Person ähm, ja so viele Infos bekommt und die für sich vielleicht gar nicht so einordnen kann. Und ein weiterer Grund ist dann meiner Meinung nach, dass viele Menschen zwar äh, vieles wissen wollen, ja, aber dass die gar nicht bereit sind, das Wissen umzusetzen. Ja? Ähm, ja, man kann es sich eigentlich sonst gar nicht erklären, wenn zum Beispiel eine Person einen Nebenjob sucht ja, und du bietest ihr, ich sage jetzt mal aus deiner Sicht, die Chance deines Lebens, du bietest dir die Chance, gutes Geld zu verdienen. Ähm, du bietest dir eigentlich all das, was die Person sucht und die Person sagt dann auf einmal nach, nach einer gewissen Zeit, äh, dass es für sie nicht interessant ist. Ja. Ähm, passt eigentlich so gar nicht zusammen, aber das ist eigentlich so genau der Punkt, dass viele Menschen zwar vieles wissen oder vieles wissen wollen, aber es nicht nicht bereit sind, es dann in in, in Aktionen umzusetzen, in die Tat umzusetzen. Die Frage ist jetzt halt nur, wie man wie wie wir das Problem lösen können. Ähm, die Sache ist ja, wie dass wir ähm, ja, die Menschen ja gar nicht verändern können. Das Einzige, was wir verändern können, ist halt der Umgang ja mit gewissen Situationen oder dass wir uns einfach halt hinterfragen, wie wir ja, das ganze, anders angehen, ja. Und, ähm, deswegen macht es halt einfach Sinn, sich Gedanken über einen Weg zu machen, ja, wo, ähm, der ist dir ermöglicht, dass du halt, ja, nicht mit, mit jedem sprichst, der bei drei auf dem Boden ist, sondern dass du halt wirklich, ja, nur noch mit ernsthaft interessierten Menschen sprichst, dass du halt einen Weg findest, der es dir ermöglicht, dass interessierte Menschen, ja, auf dich zukommen. Das spart halt zum einen Zeit und zum anderen schon, es hat dann auch die ja. Und ähm, ja, mein Vorschlag sind einfach die folgenden vier Schritte. Und zwar ganz einfach, als allererstes, setzt dir klare, konkrete und messbare Ziele. Was willst du wie, wann, wo, mit wem, ja, in welchen Bereichen erreichen. Einfach dir mal die Frage stellen, wo wir zu den zwölf Monaten stehen. Und dann einfach ganz wichtig, ja, warum du das ganze Ziel überhaupt erreichen willst. Was sind die, was ist die Motivation? Was hast du, wenn du es erreicht hast? Ein zweiter Schritt ist dann... Ja, die Positionierung, dass du dich äh, innerhalb deiner Zielgruppe positionierst, dass du ja aus dieser ganzen Informationsflut heraus stichst ja, und ähm, es ermöglicht, dass Menschen ja oder dass ich einfach die richtigen Leute finden. und dann ein dritter Punkt äh, der der ganz wichtig ist für deine folgende Vermarktung ist einfach nur Marketing. ja und ähm, wichtig ist einfach, dass du weißt, ja, was dich ein neuer Interessent kostet, was dich ein Lied kostet, welche Marketingmaßnahmen äh, sich lohnt, welche Marketingmaßnahmen wir überhaupt Interessenten und Kunden bringen. Ja? Und du musst einfach wissen, ja, welche Marketingmaßnahmen das sind, damit du dich auf diese gewinnbringenden Marketingmaßnahmen konzentrieren kannst und es spart dir dann halt nicht nur Zeit, sondern halt eben auch Geld. Und ein weiterer Faktor ist ein guter Verkaufsprozess. Und ein guter Verkaufsprozess der holt einfach die Person da ab, wo sie steht, ja, und führt sie dann zu einem Punkt, ähm, wo es dann der Person eben möglich ist, eine Entscheidung zu treffen. Da ist jetzt erstmal ganz egal, ja, wie, das, wie die Entscheidung dann aussieht. Am besten ist sie positiv und führt zum Abschluss. Und ähm, diese vier Faktoren machen eben einen, einen, einen großen Teil deines Erfolges im Network Marketing aus. Und wenn du ja, diese vier Faktoren beherzigst, an ihnen arbeitest, die Umsetzung immer wieder verbesserst, verfeinerst, dann machst du ja, die richtigen Schritte auf deinem Weg zum Erfolg. Ähm, wenn du zum Beispiel auch noch wissen willst, ja, wie du einen hochprofitablen Verkaufskanal aufsetzt, dann empfehle ich dir einfach unseren Sales Funnel Workshop. Ich mache dir den Link unterhalb des Videos, äh, stelle ich dir den bereit, den kannst du dir dann kostenlos anfordern. Dann siehst du dann ganz genau im Detail, wie so ein Verkaufsprozess aussieht. Ähm, ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt als allererstes einen wunderschönen Tag, maximalen Erfolg, äh, eine richtig geile Woche. In diesem Sinne, alles Gute, euer Oliver Schirmer. Ciao, ciao.